Hey, mein lieber Freund, liebe Freundin. Die neue Welle von den erwachten Menschen ist sichtbar und spürbar in unserem Energiefeld und äh, das freut mich sehr, weil immer mehr dazu dazukommen und genau dazu äh, möchte ich etwas ausdrücken, etwas mitteilen. Und zwar, es ist nicht einfach in, in der Licht zu stehen und im Service von Licht in dieser Zeit zu sein. Wir haben unsere unser wunderschöner Körper, wir haben unseren menschlichen Teil und wir haben unseren göttlichen Teil, wo jetzt erwacht ist, wo sich verwirklichen möchte und sichtbar werden möchte. Der menschliche Teil wehrt sich, weil er über die Jahrhunderte trainiert ist, sich zu beschützen, sich zu verstecken, in eigenen Muster zu leben und damit du es einfacher hast, bitte ich dich, deine Freunde zu kontaktieren und dich mit ihnen auszutauschen. Diese Freunde, die offen sind für, das, für die spirituelle Welt und idealerweise auch noch äh, am Boden stehen, verwurzelt sind in, in diesem Leben und nicht Spiritualität als Flucht benutzen. Es wäre gut, wenn du dir eine physische Praxis äh, aussuchst, die, die du jeden Tag ein paar Minuten für den Anfang machen kannst. Wenn das nicht geht, dann vielleicht ein paar Minuten nur für dich allein, damit du mit dir selber sein kannst. Vielleicht kannst du dir ein Bad nehmen oder äh, einige Minuten, zwei, drei Minuten. Einfach mal in dich hinsetzen und durchatmen, nichts anderes. Dich wahrnehmen. Das wird dir helfen, es wird dich stärker vom, vom Innen und weniger Zweifel werden hochkommen. Das ist mal jetzt für die, wo jetzt am Erwachen sind, diese Welle. Ich biete mich hier in, gegen Zürich und Deutschschweiz an, als Begleiterin und ähm, wenn du kein Geld hast, melde dich. Wenn du Geld hast, melde dich. spielt keine Rolle für mich. Ich bin hier, dich zu begleiten und dir zu helfen durch diese Phase, denn das Wichtigste in meiner Welt ist, dass so viele Menschen wie möglich in die eigene Kraft, in die eigene Stärke stehen können und anfangen können, das zu machen, wofür sie hier gekommen sind. Und du weißt, dass du eine Aufgabe hast, richtig. Und es ist Zeit, dass, dass wir uns verbinden, dass wir kleine Gemeinschaften gründen kleine Gruppen gründen, dass du die kleine Gruppen grün, gründest, doch wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du das nicht. Ja, dann bist du blockiert und in deine mentale Welt gefangen. Und diese, dieses Gefangensein in der mentalen Welt äh, und Angst von der Spiritualität, von deiner eigenen Kraft, wenn du eins bist mit allem, was du bist, wenn du in deiner Mitte stehst in, und, und dir ähm, alle Kraft, die du hast, von deinem Herzen, von deinem Körper, von deinem Verstand holst und diese Stärke kann die Berge versetzen, das kann Angst auslösen. weil den, Es ist allen bekannt, die meiste Angst haben wir, haben wir von uns, uns selbst und nicht von den anderen. Ja, und ich beobachte seit ein paar Jahren ähm, Freunde, Bekannte, Leute, die wissen, die eine Aufgabe haben in dieser Welt, vor allem jetzt, in dieser Veränderung, die wissen, dass, dass, ähm, dass sie äh, etwas zu tun haben und auch diese Angst von dieser menschlichen Seite, die ist so viel Leid erlebt hat, die blockiert und die äußert sich in den physischen Schmerzen, in den körperlichen Schmerzen und inneren Unzufriedenheit, die innere Wut, die eine auf sich selbst, eine oder eine spielt keine Rolle, auf sich selbst hat. Und bitte weiß, du bist nicht allein. Es gibt viele Begleiter. Ich bin eine von ihnen. Es gibt Begle äh, Frauen, Männer, die schon länger auf diesem Weg sind, die den Weg kennen, äh, die die eigenen Fähigkeiten, äh, die jetzt sehr wichtig sind und gebraucht werden können, entwickelt haben, die weitergeben. Und ich bitte dich, lass dir wegen der existenziellen Ängste vor allem wirklich das Thema Geld ähm, lass dich nicht in die Enge, äh, Enge treiben oder dich ausschließen. wir sind hier um einander zu helfen um die, uns zu verbinden und ein Netz aufzubauen so bitte keine keinen falschen Scham ähm, wenn du mal das das Mentale ausschaltest, was würde dein Herz tun? Was würdest du am liebsten tun? Und ich weiß, ich war da, wo du bist, wo ich auch mein Herz gehört habe, ich wollte mich einfach mit Menschen verbinden, die auf dem gleichen Weg waren wie ich. Und das hat mir damals geholfen. Und somit möchte ich das jetzt weitergeben und dir helfen. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich. Ich bin da. Und bis dahin viel Kraft, viel Liebe an dich wünsche ich dir. Und bis bald. Tschüss.